Heute mal meine Erfahrungen als Video. Beispiel 1, das Negativbeispiel. Ein Unternehmen entwickelt eine neue Technologie, ist eigentlich ziemlich erfolgreicher Markt. Plötzlich sagen die Eigentümer, wir wollen mehr Ertrag. Zusammen mit dem Geschäftsführer, der relativ starke Position hatte, er war wirklich der Boss. Zusammen mit den Eigentümern wurde dann entschieden, wir brauchen mehr Ertrag, wir stellen die neue Technologie ein, wir hören damit auf. Das Pech war, diese Technologie ist inzwischen Standard. Das Unternehmen begann, um Ertrag zu erzeugen, die neuesten Maschinen zu verkaufen, weil die brauchte man für die neue Technik nicht. Die Kunden wanderten ab, denn die neue Technologie war viel besser günstiger und man konnte mehr damit machen. Drei, vier Jahre später gab es dieses Unternehmen nicht mehr. Das zweite Beispiel. Wir wollten die Neuausrichtung des Unternehmens gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeiten. Also mit allen Experten und diejenigen, der Lust hatte, mitzuarbeiten. An einem Wochenende, Freitag und Samstag, haben so ca. 150 Menschen an der zukünftigen Strategie des Unternehmens mitgearbeitet. Das Ergebnis war, wir wussten, welche Technologie vermutlich die beste ist. Wir haben dann später dort den Fokus drauf gelegt und waren erfolgreich. Zusätzlich sind fast 100 kleinere, aber auch größere Maßnahmen umgesetzt worden und am Ende führte das zu einer Ertragssteigerung zwischen 5 und 10 Prozent. Und dieses Unternehmen existiert noch heute. Ja, das waren meine Erfahrungen. Demnächst der Teil 3.